Hey Leute und willkommen zu einer weiteren Folge Twin Saga. Ich habe gerade ein wenig gelabert übersprungen und wir müssen jetzt die Saka Vorhütte besiegen. Mal schauen, wo sind die Spinner. Ich hoffe mal, der Weg ist nicht allzu weit. Und hier sind die auch schon. So, oh, die haben wir. Ähm, okay, die sind aber nicht sehr lange am Leben. Mein Gott, was für ein Damage ich mache. Das ist ja krank. <lacht> ja gut, die bürst dich weg, als wäre nichts. Naja, geht. Nur meine Skills machen extrem viel Damage. Oh, die sind aggressiv, die reichen mich auch von alleine an. Das gefällt mir. Vor haben wir mal unsere Skills drauf. Ich habe die Grafik mal ein wenig hochgeschraubt, das sieht man glaube ich schon auch an den Skates. Sind die Animationen sind viel besser. Zum Beispiel diese Kugel waren vorher gar nicht da, glaube ich, die man jetzt hier so deutlich sehen kann. Es könnte sein, dass ich dann einen Dungeon, die wieder etwas runterschrauben muss. So kann ich die nicht anklicken. Da bin ich mir aber noch nicht sicher, dass wir mir dann sehen, wenn es soweit ist. Ach nee, ich habe keinen Bock dich zu töten, nerv mich nicht. Du interessierst mich nicht, du kleiner Pisser. Wir gehen unsere Quest abgeben. Ich hab vergessen meinen Time einzustellen, oh nee, Alter. Ähm. Wo ist denn die Scheiße jetzt? So. Du halt, du holst das Emblem von Charles hervor und zeigst es Dimitri. Dann bittest du um nähere Einzelheiten zur Goblin-Situation. Oh, das ist von seiner Hoheit. Wir haben beobachtet, dass die Anzahl der Go Goblins im stetig ansteigt. Laut unseren Berichten haben sie sich außerdem unter einen einzigen Anführer zusammengeordnet. Zunächst waren die Goblins nicht sehr gut organisiert, aber neuerdings sind sie erheblich disziplinierter als früher. Außerdem sind sie wilde Kämpfer. Die Vermutung liegt also nahe, dass irgendjemand im Hintergrund die Schäden zieht. Wir müssen herausfinden, wer diese Person ist. Ach, ist es weggeklickt. Laut unserer Beobachtung wollen die Goblins hier einen Außenposten errichten. Dimitri zeigt in die Richtung, die er meint. Wir früher haben die Räuber dort gehaust. Der Prinz hat sich vor einiger Zeit darum gekümmert. Doch kurz darauf haben sich die Goblins dort niedergelassen. Eins muss man den Goblin lassen. Sie haben sich einen Ort gesucht, der leicht zu verteidigen ist. Der Prinz hatte schon gegen die chaotische Räuberband echte Probleme. Wir müssen die Goblins unbedingt dort vertreiben, bevor sie sich in diesem Gelände so gut auskennen. Wir werden unsere Leute in zwei Gruppen einteilen. Eine Gruppe versucht die Aufmerksamkeit der Goblins auf sich zu lenken, während die andere Gruppe ins Lager schleicht und um sich dort umsieht. Wir versuchen uns sofort ihren Hauptmann zu schnappen. Sobald wir den erledigt haben, dürfte sich der Rest der Goblins in alle Winde zerstreuen. Dimitris Taktik scheint vielversprechend. Diese Goblins sehen aus wie Schwächlinge warum kämpfen wir uns nicht einfach durch sich hindurch, fragt Marisa geradeaus. Ha, der war gut für ein kleines mädchen das so großes mut lacht dimitri scheint marida schaut ihn mietsmutig an du hast keine ahnung wir wie wir uns schon was Du hast keine ahnung wie wir uns schon an diesen goblins aufgerieben haben Die haben mehr drauf, als man vermuten könnte dimitri will das kopf tätschen doch sie war ich beleidigt aus <lacht> Das ist außerdem kein Ort für dich. Es ist viel zu gefährlich für ein kleines Mädchen wie dich. Geh lieber schnell nach Hause zu deiner Mami. <lacht> ich bin kein kleines Mädchen. Ich bin die Königin von Sanktopolis, Sophie vier Stern Marisa. Marisa strafft sich, straf sich und bemüht sich, Autorität auszustrahlen. Aha, du bist so lustig, so süß. Dies Dieses Mal lacht nicht nur Dimitri, sondern seine ganze Truppe. Marisa koch vor schon zorn, also unterbricht du die beiden und sagt Dimitri, dass Marisa zu dir gehört, und ihn, um ihn von Marisa abzulenken. Bittest du an, dass du helfen könntest? Wie gesagt, wir teilen uns in zwei Gruppen auf. Unsere Soldaten sind gute Speer. Also wäre es gut, wenn du die Goblins ablenken könntest. Ich denke mir etwas aus, wie wir ihren Hauptmann herauslocken können. Oh, dann haben wir mal ein paar Goblins aufs Maul erst legen wir da haben wir mal die ultra wieso kann ich den nicht ulten hallo ich drücke 5 wieso kann ich den nicht angreifen okay, dann macht ihn halt so tot muss bei um so jetzt Oh ja, mit den Grafikeinstellungen sieht das schon viel schöner aus als vorher. Ballern wir auch spontan weg. The fuck war das? Oh, da ballern wir direkt die ganze Familie von denen an, Alter. Und einer lebt noch. Kannst du mal umfein? Dankeschön. Du auch, bitte. Nett von dir so haben wir die beiden weg und oh, nee, da reifen uns die anderen beiden pissern an die sind echt aggressiv diese goblins was soll problem jungs wird stress oh, junge heiz maul eine Schelle du liegst du pisser oh gott Jetzt reifen mich wieder alle an alter die sind echt die wollen richtig stress diese goblins was ist denn deren Problem? Ach, das war eine Goblin-Attacke, was mich da eben erwischt hat. Diese Sterne, die Lila nennen. Jetzt fall doch mal oben, um, Alter. So, einfach den kleinen Pisser noch. Ich kann man Ult noch nicht einsetzen. Ach, der ist schon gestorben. Interessant, dann geht's mal weiter. Ich hoffe mal, wir bekommen jetzt nicht so viel Agro, sonst wird es gleich etwas eklig. Oh, eine Katzin. Oh, da haben wir für Maul bekommen. <lacht> Von so einem kleinen Pisser, Alter denkt er wer er ist. Oh, ich glaube das ist der Boss. Oh, ich lecke ein klein wenig. So, seine Gehilfen ist schon mal umgefallen. Kommt nur Ultimate ins Gesicht. Schluckt mein Kami h Und schluck das. Und sie hier kannst du auch schlucken. Und den hier. Den hier und natürlich den hey mach mein Skill. Ups, ich habe die falsche Taste gedrückt ich Idiot. ist von mir. So, oh, der wird jetzt gleich umfallen. In 3, 2, 1, boom, get off the way. Oh shit, der ist runtergefallen. Äh, ja gut. Das war jetzt nicht mein Plan. Naja, lässt sich nichts machen. Wir haben den Goblin-Anführer getötet. So viel zum Thema, wir sollen die nur ablenken. Von wegen ablenken. Du bist wirklich stark. Nun, da sie keinen Anführer mehr haben, sollten die Goblins die Struktur verlieren. Wir kommen wirklich gut voran. Die Rohstoffe haben wir auch zurückerlangt. Dimitri zeigt auf die Truhe mit Waren hinter sich. Fuck, ich habe Snapchat angeschrieben. Ähm. Die Goblins werden so schnell nicht wieder mit uns. werden sich so schnell nicht wieder mit uns anlegen. Ich muss sofort den Prinz Bericht erstatten. Ich muss ihn davon überzeigen, dass wir Verstärkung brauchen. Oh, jetzt kriegen wir wieder eine Ausrüstung. Ähm, mal sehen. Wie kann ich die Vorschau machen? Oh, wir nehmen eindeutig den hier. und dann nehmen wir doch den hier. Doch, wir nehmen den hier, das ist cooler irgendwie. Ähm, wir können die Vorräte, die wir hier gesammelt haben, ins Witreuslager schicken. Bestimmt sind alle... Be sind bereits alle Vorräte im Lager aufgebraucht, hiermit sollten die Leute dort noch ein Wälderchen durchhalten können, sagt Dimitri während er die Vorräte betrachtet und die Lager abschätzt. Alle Mann zuhören, wir werden uns vorerst aufteilen müssen. Eine Gruppe bringt die Vorräte ins Zitroislager. bringt Dimitri seine Anweisungen an seine Truppen. Ihr beiden kommt mit mir zurück zur Garnison. den Rest von euch bringt die Vorräte ins Zitroislager. Ja, bestimmt werden diese dort gebraucht. Sie gehen zum Vistreuzel, aber wollen wir mitgehen? Du nicht zustimmen. Es ist eine sehr gute Idee, zuerst in den Minen zu gehen und nach den Schlüsseln zu suchen. Du gibst Dimitri Bescheid und sagst, dass ihr bei der Zuschauer und der Vorräte helfen werdet. Fantastisch. Ist, du und meine Männer beschützt... Äh, wenn du meine Männer beschützt, sind sie viel sicherer. Sehr gut, ich verlasse mich auf dich. Ähm... Wir sollen seine Männer beschützen. Ich dachte, dass, äh, dass Soldaten sind, Alter. Was ist deren Problem? Sind wohl eher die Pussys hier am Start. Aber wir nehmen unsere tolle Rüstung. Oh, wie episch wir jetzt aussehen. Oh, das ist echt schön, die Gegend. Kommandant, es sind neue Vorräte gekommen, berichtet Soldat. Mattis freudig. Äh, den Sternen sei Dank, wir sind gerettet. Äh, wir sind Helden. Oh, da war der Level up. Ich kann dir gar nicht genug danken, ihr kommt genau richtig. Noch ein paar, Ta äh, noch ein paar Tage und wir wären Aas, Vogelfutter gewesen, sagt Mattis, während er die Vorräte sichtet. Und du bist? Mattis sieht, Matti sieht dich hinter den Vorräten stehen und scheint dir nicht über den Weg zu trauen. Ja, das hätte ich beinahe vergessen. Dieser Flower Ranger, der uns geholfen hat, die Vorräte herzubringen. Schön dich kennenzulernen, Flower Ranger. Ich bin Mattis. Ich bin der Hauptmann des Betreuungslagers. Vielen Dank für deine Hilfe. Bring die Vorräte schnell ins Lager. Nimm zuerst die Sanitätsartikel. Wir haben viele Verwundete, um die wir uns kümmern müssen. Sofort nachdem er dich begrüßt hat, gibt Mattis seinen Truppen Befehlen. Du fragst Mattis, warum er seinen Truppen nicht im Lager aufhalten wo es... Warum er, was, warum er und seine Truppen sich nicht in Lager aufhalten, wo es doch außerhalb so gefährlich ist. Das Lager ist von einer, riesiger, von einer Gruppe riesiger Kristallsaurier umstellt. Ich befürchte, dass sie den Nachschub unterbrechen könnten, also beschloss ich, hier tausend Wache zu halten. Nun müssen wir uns darauf vorbereiten, uns durch die Saurier hindurch zu kämpfen. Hoffentlich gelangen wir in ein Stück wieder ins Lager. Mati schreckt dir den Arm, schreckt den Arm aus und steig auf das, was vorhin liegt. Du siehst erst Matis, dann Dimitris Truppen an und schaust dir... Ja, hä, was? Dann schaust... Mann, was klingelt hier die ganze Zeit? Was ist das für ein Geräusch? Ich will die ganze Zeit so ein piepen, das mache ich voll durcheinander. Ähm, na egal. Du siehst erst Matis und dann Dimitris Truppen an. Dann schaust du dir die Vorräte an, die wird klar... Dass du, einen ganz dass du in einen ganz schönen Schlamasse geraten bist. Nachdem du kurz nachgedacht hast, bietest du Mattis an, ihm beim Erlegen einiger Saurier zu helfen, damit der Heil zurück ins Lager gelangt. Ja, und das ist dann der heutige Folge gewesen. Der heutige Folge, ich bin ein gutes Deutsch. Es gehen hier mal noch kurz und äh, Angriff Boost. Ja, ich hoffe es hat euch gefallen, ihr dürft gerne ein Like da lassen, wenn ihr mich abonnieren wollt, müsst ihr einfach oben in der Mitte auf mein Logo klicken, was ich gleich einblende, links und rechts oben werdet ihr zu anderen Videos weitergeleitet und unten in der Mitte könnt ihr zur Twinsara Playlist kommen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, haut rein, ciao, bis zum nächsten Mal.